Hallo liebe Heimkino-Fans, heute habe ich euch ein Schnäppchen mitgebracht, also ein echtes Schnäppchen und das will ich euch heute zeigen, äh, was ihr demnächst kaufen könnt und natürlich bin ich nicht allein, es könnte oder es müsste eigentlich so sein, dass der Ecki irgendwo in der Nähe ist, und da bist du, ja, na klar, Ecki, ähm, du hast es wieder abgedeckt, ich habe gar nichts abgedeckt, wie hast du Ach, abgedeckt? Es hat so in der Regie gestanden. Keine Ahnung. Äh, ist eigentlich äh, ja gar nicht notwendig. Genau, ich wollte gerade sagen, denn wir haben ja heute mal nichts Neues. Nee. Im Gegenteil. Sondern eher was Altbewährtes. Genau. <lacht> Und, Und den, was haben wir denn da? Den LG Vivo. Eigentlich H H.U. Also Heinrich Ulrich. Genau. 8.5 LS. Richtig. H.U. 85 LS, die LG-Produktbezeichnungen sind ja immer so ein bisschen, naja, schwer zu merken. Aber äh, einer der ersten wirklich echten Laser-TVs auf dem deutschen Markt, die diesen Namen auch verdienen, meiner Meinung nach, äh, weil sie eben nicht nur ein Bild machen, sondern auch wie ein Fernseher sich bedienen. Also mit Smart-Betriebssystem ja. und allen Lieferanten. Ja, und wie, wie das so ist, ein Nachfolger ist angekündigt mhm. und deshalb... Ähm, ist er jetzt zum, wie du schon gesagt hast, Schnäppchenpreis zu kriegen. Genau. Aber jetzt haben wir mal äh, oder sagen wir mal das ist eigentlich jetzt hier gar nicht, steht jetzt gar nicht so im Vordergrund. Nee, weil ähm, eigentlich äh, unterscheiden die sich ja nur in der Lichtstärke. Ja, die unterscheiden sich in der Lichtstärke wahrscheinlich auch wieder in WebOS, Betriebssystem, Version ja, ja, ja, und also Aber das ist eigentlich auch gar nicht die Frage heute, sondern die Frage ist ähm, wo steht er für das Geld, was er jetzt kostet im Vergleich zu anderen Geräten am Markt für diesen Preis? Wo platziert er sich genau. äh, insgesamt am ganzen Marktgeschäft? Richtig, denn als er auf den Markt kam, war er ja sehr äh, schon teuer. Ich glaube, er hat über 6000 Euro gekostet. Genau. Aber er war aus seiner Zeit sehr, sehr weit voraus. Mit einer speziellen Laser-Engine, die ohne Fahrrad auskommt, äh, viel Helligkeit, äh, viel Schärfe und so weiter. Und äh, ja, er ist jetzt ja schon schon was älter, aber er war seiner Zeit so weit voraus, dass die meisten Geräte, die jetzt äh, in dieser Preisklasse, äh, wer hat das, kostet der jetzt? Der kostet jetzt 3449 Euro. 3449 Euro, das ist also fast um 50 Prozent jetzt äh, im Preis gefallen. Und ähm, ja, die Frage ist, ja. wie, was kriegt man von anderen Herstellern für diesen, für diesen Preis? Gibt es eigentlich nichts. Mit... Es gibt nichts Vergleichbares. Es gibt ja das haben wir ja gerade vorher schon mal kurz äh, ja. recherchiert. Äh, es gibt eigentlich gar nichts. Es gibt eigentlich nur die äh, Systeme, die ein Farbrad haben. die man Richtig. Ja nicht die also, also für das Geld bekommt man eigentlich nur einen normalen Laser-Phosphor-Laser-TV. Äh, genau. Sprich einen, der fast alle Farben per, per Phosphor-Farbrad erzeugt. Ja. Ähm, diese Geräte sind auch gut, aber sie erreichen nicht so intensive Farben. Sie erreichen äh, meistens nicht so viel Licht. Und... Ähm, und haben natürlich äh, diese sequentielle Farbe... Ach, hast du ja hier da. Ja, Automatisiert <lacht> das, das wieder, wie immer. Sehr jeder. schön. Das geht jetzt immer so schwungweise bei dem Gerät. Weil das so das wird sich aber dann beruhigen. <lacht> also in anderen Worten, ähm, die sind von der Technik dann einiges einfacher als er. Ähm, und das sieht man dann auch im Bild. Die benutzen auch äh, tatsächlich äh, Chips mit weniger Auflösung. Denn er hat... Äh, klar, die sind alle 4K-tauglich, aber bei ihm haben wir noch den großen Chipsatz verbaut. Also den Chipsatz, der wirklich echte 4 Megapixel hat, die dann nochmal verdoppelt werden auf 8 Megapixel. Und die anderen haben ja nur den full HD chip zum Einsatz. Und die schiften dann praktisch viermal. Die schiften viermal. Er muss nur zweimal schiften, weil er mehr native Auflösung hat. Und man sieht das eigentlich auch. Das ist also bestimmt einer der allerschärfsten Laser-TVs am Markt, ähm, er ist gleichzeitig recht leiser, hat ein ordentliches äh, äh, Audiosystem. Aber sagen wir mal so, die Ho die, Hots, die also die, die Hot ja. Points, das ist jetzt, dass er Also einerseits ein die Schärfe, genau, also einerseits die Schärfe. Mod modernes Lifestyle, also weiß, gibt es ja genau. re relativ... Da übrigens ein kleiner Wermutstropfen beim Nachfolger, der ist nicht mehr weiß, der ist Elfenbeinfarben. Das ist jetzt Geschmackssache, <lacht> aber wer wirklich ein weißes Gerät... Äh, auch für weiße Möbel sucht, der sollte jetzt noch zuschlagen, denn der Nachfolger ist nicht mehr so schön schneeweiß. Genau. Und jetzt noch mal zu dem Gerät mit dem Farbrad. Der ja. Kunde möchte ja wissen, äh, ja, was, was, was äh, wird denn gesteigert, wenn jetzt kein Farbrad ist. Also wir haben ja hier tatsächlich ja eigentlich auch drei Laser Richtig. integriert. Richtig. Und äh, jetzt mal ganz äh, egal, wie der das jetzt macht, äh, ein Farbrad kommt meistens auf einen Farbraum von REC 709. Das ja, ungefähr ab? genau. Ne? Oder ein bisschen, bisschen weniger, mehr bisschen mehr. Mehr oder weniger. Ja. Und wir haben jetzt hier den etwas größeren Farbraum. Genau. Also er, er hat ja tatsächlich für Blau den Laser. C3. Das macht jeder. Dann hat er für Rot eigene Laser. Das kriegt man für das Geld normalerweise schon nicht mehr. Genau. Und äh, Grün äh, wird durch eine äh, Laser-Phosphor-Kombination gemacht, aber nicht in Farb eines fahrrads sondern das ist auch statisch sozusagen. Das heißt, das ist schon ein, schon ein echter... Ähm, ähm, Triple Laser, bei dem aber grün eben nicht durch einen grünen Laser, sondern durch eine Laser-Phosphor-Konvention gemacht wird. Dadurch erreicht er einen größeren Farbraum als die reinen äh, Phosphorgeräte, Laser-Phosphorgeräte und liegt so bei knapp über 90% DCI-P3 damit ist er UHD Premium tauglich. UHD Premium, das sind ja die Spielfilme, die mit HDR äh, und Kinofarbraum kommen und man muss mindestens 90% von dem Kinofarbraum äh, abdecken, damit man diese Filme nutzen kann. Das schafft er problemlos ist dabei auch sehr hell 2.700 echte Lumen also der erreicht die auch wirklich manchmal übertreiben wir die Hersteller mal so ein ja. bisschen das heißt er ist einer der, der hellsten am Markt super scharf und eine Sache die wir noch nicht erwähnt haben bei Laser TV kommt es ja kommt ja auf die Größe an ja. also auf die Bildgröße das fängt an Spaß zu machen bei 100 Zoll das haben wir hier und geht bis ja. 120 Zoll Diagonal also bei 120 Zoll sind wir ist schon richtig groß, aber bei Laser-TVs für größeres Bild muss er immer weiter weg und viele Modelle brauchen einfach mehr Abstand und wenn man dann äh, größer als 100 Zoll machen muss, man schon sehr weit einen Abstand machen. Er ist nach wie vor der Laser-TV am Markt mit dem allerkürzesten Abstand. Er braucht glaube ich, wenn ich richtig mich erinnere, für 100 Zoll nur 8 Zentimeter oder, oder 9. Ja, wir hatten glaube ich 9,5, ja. aber man kann ja auch 90 Zoll, dann hätten man ja noch weniger. Genau, richtig. Dann hätte man vielleicht nur 6 cm. Und ja, er macht 7. natürlich auch 120 Zoll ja. dann auch aus einem geringen Abstand, das heißt, man muss die Möbel nicht weit abrücken ja. äh, und man braucht keine so tiefen äh, Lowboards und, und das ist, also das, das ist meiner Meinung nach, das eines der wichtigsten Alleinstellungsmerkmale, weil man wirklich schön nah an der Wand platziert, das ist echt super bei dem Gerät. Und soweit ich jetzt informiert bin... Äh, es ist ja nicht nur so, dass man, also man kann jetzt hier zum Beispiel das Bild äh, äh, ja dann scharf stellen. Ja. ja? Ähm, geht es auch über die Fernbedienung? Ne, über die Fernbedienung nicht. Nein, nein, das ist manuell. Also das ist manuell dann. Das ja. heißt aber, das ist ja auch kein Problem. Man öffnet einfach ja. hier die Klappe. also klar. Aber, äh, und, äh, richtig. Es kann gibt kann Geräte, es heißt das, äh, bei seinem sein, kleinen Bruder ist das sogar elektrisch, aber. Man stellt das einmal ein, also ich sehe das äh, persönlich nicht als. Mutten. Aber es gibt ja auch Mitbewerber, da kann man gar nichts schaffen. Richtig, da ne? das. Ja. Ist auch ein bisschen kritikwürdig. Ja. Aber ich glaube, der Richtung würde vielleicht auch mal weitergedacht demnächst. Ja, ähm, also halt wir noch mal fest: extrem hell, sehr kurzer Abstand, sehr großer Farbraum, äh, Triple Laser ähm, und genau. WebOS, also ähm, LG hat ja wirklich sein eigenes smartes Betriebssystem eigentlich für die Fernseher erfunden und das ist meiner Meinung nach auch immer eines der Besten am Markt. Das ist sehr übersichtlich, sehr intuitiv zu bedienen ähm, und es ist tatsächlich im Fall des Vivo auch vollständig, was die Streaming-Apps angeht. Oft fehlt nämlich, gerade bei Laser-TVs, die eine oder andere fehlt entweder Amazon Prime oder es fehlt Netflix. Ähm, bei ihm ist jetzt alles dabei. Man kann Amazon Prime Stream, Netflix Stream, ich weiß nicht, bei Disney Plus bin ich jetzt überfragt. Disney Plus, Disney ja. Plus auch. Also wirklich alles, was man so, was einem so, so unterkommt, kann genau. man mit die wirklich streamen. So, ich schalte jetzt mal hier an. Genau. Und äh, hier können wir noch mal kurz auf die Ein- und Ausgänge nochmal eingehen. Ja. Die wir hier haben. Das sind dann äh, gut, das kannst du jetzt vielleicht von hier aus besser erzählen. Ja, wir HLMI. haben jetzt zwei HDMI-Eingänge und zwei USB-Eingänge. USB-Eingänge sind ja bei smarten Geräten schon auch nützlich. Da kann man dann Filme, äh, Fotos äh, oder sogar Musik drauf tun, da spielt er alles ab. Er ist natürlich auch voll im, im, im, im Internet, entweder hier per, per LAN, äh, per Kabel, das geht natürlich am allerschnellsten von der Datenübertragung, aber auch äh, per WLAN. Aber Du hast aber auch hier, ich meine, das ist bei fast allen äh, Laser-TVs ist das ja mit in, äh, äh, inkludiert oder, oder sagen wir, integriert ist ja hier die Soundbar. Ne? Genau, ja, das Genau, Er ist ja für den Laser TV recht breit, hat ja. deshalb eine recht breite äh, Front, eine recht breite Soundbar. -Intechnik. Ja, Und gehen wir wieder zurück dann auf die Eingänge. Wir haben da auch ein SPDIF. Ja, genau. Also gerade wenn man eben selber äh, mit, des, mit diesem Betriebssystem streamt, dann ist er praktisch der Bilderzeuger. Und wenn man eine externe... Äh, äh, Tonanlage äh, hat, sondern eine Stereoanlage oder Soundanlage, Stereo kann man den Ton auch aus dem Gerät herausführen. Aber gut, das macht man aber dann eigentlich über den HDMI. Das kann man auch über den HDMI mit dem Audio Return Channel genau. Aber das es ist, geht ja. eben auch äh, äh, SPDIF als Audio Out. Das ist nicht oder, ein Audio -out. Oder, noch, oder noch besser noch besser, für denjenigen, der das ganz unkompliziert will, der nimmt Bluetooth Audio. Das haben wir ja dann beim WebOS mit drin. Das heißt, dann kann man im Prinzip jede Soundbar, die fähig ist, über genau. äh, Bluetooth, Ziffern, könnte man dann auch den Audio... Der steuert, äh, eigentlich jede, ja. Also auch also. es gibt ja auch Bluetooth-fähige Verstärker, das macht er auch. Ich muss jetzt aber mal Oder sagen, dass zum Beispiel hier gerade das, das der weiße Lifestyle-Style äh, natürlich wunderbar und am besten in jedes Wohnzimmer passt, Ja. wenn man auch die Frau glücklich machen will. Ja. Und man sieht auch keinen Staub drauf, auch wenn das jetzt nichts äh, zur Bildqualität jetzt dazu tut, ne, nee, ist es es aber trotzdem auch ja. kaufentscheidend. Ja. Überhaupt, die, die LG-Geräte haben meiner Meinung nach äh, mit das beste Design, also auch bei den Beamern und bei den Laser-TVs, also dieses kantige, äh, ja. geradlinige, klassische, äh, das ist schon wirklich... Genau, senswert, ja. dann haben wir hier LAN-Anschluss noch, wenn man das jetzt verkabeln will. Genau, habe ich eben schon gesagt, das ist front. Das ist Halt für und er ist auch wenn, wenn auch man wirklich 4 K streamen will dann geht das halt wirklich und jetzt auf der Unterseite hat er auch die sagen wir mal, die Gewinde um, um das Ganze dass man auch man, man könnte doch die, die könnte Decke, Decke, Decke wir haben hin. auch ein Bild auf der Homepage bei uns mit aufgeführt okay. aber ganz ehrlich das ist halt äh, tatsächlich äh, sehr selten ja. der Fall dass dann jemand äh, so auf äh, oder so installiert und äh, jetzt können wir noch mal vielleicht noch mal drauf eingehen Du machst ja auch hier eine, bietest du eine Sinne warum Ja, also wer so ein Gerät, äh, genau, ich meine jetzt auch zum, auch jetzt mit dieser extremen Preisreduktion, das ist immer noch ein stolzer Preis. Und wer sagt, für das Geld möchte ich schon die absolut beste Performance, die dieses Gerät erreichen kann, direkt haben, ohne dass ich mich da selber reinarbeiten muss, der kann eine, eine speziell kalibrierte, eingestellte Version haben. Also und ich, also ich persönlich kalibriere die Geräte nicht immer, nur ich gucke auch wirklich, dass sie am Leistungs. Maximum laufen. Also, ja. dass man sie wirklich auch ausreizt und man macht das natürlich auch für verschiedene Anwendungen. Genau. Der Schwerpunkt, wenn man jetzt TV nachmittags unter hellen Bedingungen, dann ist das optimale Setting an als wenn man abends einen Spielfilm schaut oder das Videospiele ist, genau. oder Sport. Also man muss auch noch Flash mal dazu sagen, wenn man jetzt beispielsweise bei nicht ganz restlich verdunkelten Verhältnissen das Ganze, das ganze kalibriert, dann sieht man dann hinterher in der Messung, dass die, der ganze Farbraum natürlich zusammenschmilzt. Ne? Ja, also der Unterschied zu einem Fernseher ist, ein Fernseher leuchtet ja selber nach außen. Und der leuchtet immer in derselben Farben, egal was um ihn herum passiert. Ja. So ein Screen, auch wenn das so ein Spezialscreen ist, der speziell auf diese... Laser-TVs optimiert ist, der reflektiert schon immer ein bisschen fremdlich. Deshalb ist er ja auch nicht Pech schwarz wie man hier sieht, sondern Grau. Und je heller es ist, desto mehr streut dieses Fremdlicht schon noch ein bisschen ein. Und wenn man das bei der Kalibrierung berücksichtigt, dann hat man dann auch bessere, intensivere Farben, wenn man ihn tagsüber nutzt, genau, richtig. Das ist ein kleiner Unterschied zum normalen Fernsehen. Kann man aber mit der Kalibrierung ausgleichen. Genau. So, und jetzt nochmal vielleicht zum Schluss nochmal auf das Schnäppchen einzugehen wie gesagt 3.449 und äh, das Ganze richtet sich an diejenigen, die so zwischendrin liegen, die also keine äh, 5.000 oder 6.000 ausgeben wollen. Genau, der Nachfolger kostet ja auch wieder. Oder der Altenpreis, der kostet wieder 6.000. Oder die jetzt, sagen wir zwischen 2.000 und 3.000 ausgeben wollen. Wie gesagt, die, die äh, unterklassischen Geräte, also die, die haben dann... Genau, die unter, unter 3.000, die, die haben eigentlich im Vergleich zu ihm so einige Genau, Die haben das Farbrad, die, die, die Lichttechnik, meistens was dunkler, nicht so scharf, weil sie nicht den großen Chip haben. Und in Sachen Smart Betriebssystem sind die meistens auch entweder rudimentär ausgestattet, maximal mit Google, äh, diesen diesem Vorgefertigten, aber nicht so optimiert. Ja, ist alles nicht, äh, nicht so optimiert wie hier Sie sind in der ja. Regel auch nicht so leise. Da, also, da haben wir nämlich gerade, äh, hast ja. du noch einen ganz wichtigen Punkt angeschnitten, die Schnelligkeit. Wir haben ja hier einen Quad-Core-Prozessor drin. Ja. Und andere als andere Systeme, die stecken da einfach einen USB-Stick rein. Und der kann ja nicht so schnell sein wie ein Quad-Core-Prozessor. Ja. Also was das Betriebssystem und die Geschwindigkeit angeht. Ja. Und äh, es ist ja auch die Magic Remote, die wie so ein äh, Mauszeiger funktioniert. Also, das ist schon, äh, schon definitiv besser als mit externen Lösungen. Noch schneller, ja. da hast du vollkommen recht. Gerade wenn man äh, auch hier äh, viel streamt, dann macht, äh, macht man sich das viel, macht das einiges aus. Also, das ist meiner Meinung nach preisleistungsmäßig jetzt zu dem Preis nicht zu nicht zu schlagen und auch wird sich auch in Zukunft glaube ich nicht viel ändern es kommen ja jetzt mehr High-End-Geräte die liegen über alle preislich wieder deutlich da höher also das ist in der Preisklasse wird man glaube ich nichts besseres kriegen also da bleibt uns eigentlich jetzt nichts mehr anderes übrig als zu sagen viel Spaß viel Spaß mit dem neuen Vivo genau viel Spaß mit dem neuen Vivo und wie viel gibt es noch? Das verraten man nicht. Viele gibt es nicht mehr, ne? gibt es, Ja, da gibt es nicht mehr viele, aber <lacht> da sollte man sich beeilen. Jetzt haben wir schon mal den LG Vivo hier vorbereitet. Und du passt jetzt im Moment gerade das Bild ein, mit der 12-Punkt-Correction. Genau. Das geht ja kinderleicht Das geht kinderleicht, genau Man sucht sich einfach die Ecke aus, die noch aus dem Bild ragt und dann äh, passt man das einfach an und dann geht man zum nächsten Punkt und so wird das immer gerade das Bild Ich glaube, das hast du in deinem Leben schon mindestens 10.000 Mal gemacht <lacht> Oh, so lange gibt es tvs noch nicht. <lacht> und bei normalen, die man macht, man es ja meistens optisch. Aber da gibt es ja auch Geräte, die das besser und schlechter können. Der LG gehört zweifelsohne zu den Geräten, die das besser können, weil er so viele Einstellpunkte hat. Ja, der neue, äh, der hat 15 Punkte. Fällt mir gerade Oder Oh, da habe ich mich noch gar nicht mit beschäftigt. Ja, okay. ja, der hat also 15, also der hat noch mehr. Das geht dann noch genauer. Aber ich denke mal, 12 ist ja auch schon sehr viel. Die meisten, nach den Mitbewerber, die haben meistens nur vier. Vier genau. ist natürlich, äh, ich weiß nicht, was du da korrigieren willst. <lacht> ja, also was, äh, die Korrektur, es geht manchmal nicht nur um die Ecken. Je nachdem, äh, gut, mit diesen Screens haben wir eigentlich weniger Probleme. Ich glaube, da ist auch berücksichtigt, dass manche Leute auf eine Wand projizieren. Und gerade so Trockenbauwände oder auch gebauerte Wände sind meistens nicht so gerade, wie man denkt. Das sieht man dann immer, wenn, wenn man dann halt so schräg drauf projiziert. Und dann kann man auch Unebenheiten in der Fläche ausgleichen. Ist aber... So, ich denke, das reicht hier fürs erste Mal. Man sieht, wie schnell das geht. Ne? Man könnte das natürlich noch weiter perfektionieren. Das reicht jetzt mal im Moment für unseren Zweck. Genau. So. Und dann geht man einfach hier wieder raus. Es ist ja auch so, es gibt ja da so viele Reviews von dem Vivo. das macht jetzt auch gar keinen großen Sinn. Wir machen jetzt nochmal hier mal auf die Schnelle, zeigen wir kurz das Menü. Ja. Wir zeigen, wir gehen dann vielleicht mal auf YouTube, gucken da nochmal unsere bekannten Filme, die wir immer so auswählen. Ja, so, wir können Tokio genau. Tokio zum Beispiel. Ja. Dass man so ein bisschen eine Referenz hat, wie hier der Kontrastwert aussieht. Genau, also man sieht jetzt hier das WebOS im Homescreen und den virtuellen Mauszeiger, den man hier mit der Fermium steuern kann, also ähnlich wie bei so einer Nintendo V. Da wo man hinzeigt, da ist dieser virtuelle Mauszeiger. Das funktioniert wirklich gut. Und hier unten haben wir die ganzen Apps und man sieht, wir haben es ja eben schon gesagt, ist wirklich alles mit dabei. Es gibt auch den App Store, da kann man auch mehr darunter laden. Aber wir haben jetzt hier zum Beispiel hier Netflix, Prime Video, ähm, ja, YouTube. Hast du gesagt, können wir gerne mal aufrufen. Der Sohn ist natürlich auch immer interessant für, für Sport. Ja. So, also einmal YouTube. Oder wir haben schon direkt eine neue. Ja, drücken wir das mal. Wollen wir mal aktualisieren, das werden wir wahrscheinlich aber später dann rausschneiden. Weil wir jetzt nicht wissen, wie lange das dauert. Das sehen wir jetzt. Oder... Ach, das sind nur 9 MB, ich glaube, das... Ach, dann können wir das machen. Dann machen wir natürlich jetzt hier direkt live weiter. So, da sieht man auch, das weist dann auch darauf hin, wenn es was Neues gibt, hat man immer die neueste Version. Ja, das, das sieht natürlich auch, dass wir das sehr authentisch alles aufnehmen. Genau. Mit fast nichts geschnitten. Richtig. Und äh, man sieht dann, wir erleben das im Prinzip genauso wie der Kunde <lacht> zu Hause. So, jetzt hat man aber auch gesehen, wie schnell das jetzt ging. Wir haben jetzt das Update schon drauf. Jetzt kommen hier die Vorschläge. Aber ich würde an deiner Stelle, oder wenn du mit eins verstanden bist, gleich mal vielleicht den Tokio-Film machen, dass wir da So, haben. was soll man denn suchen? Den 4K-Video, 4K ja. was kommt denn da? Naja, ah, ja, Australien... So was wird man ja immer so an Sonnenergangen. Ne? Ja, in ja, ja. Italien ist ja jetzt Urlaubszeit. Oder okay, das, ja. Also, hier haben wir auch den Ton. Ja, das wird, kommt in YouTube-Videos ja meistens nicht so authentisch rüber. Also, einen guten Klang, definitiv. Ja. Besser als die meisten Fernseher, definitiv. So, jetzt haben wir die Werbung auch übersprungen. Ja, jetzt sehen wir natürlich hier, das ist hochauflösend. Oh, das ist jetzt vielleicht ein bisschen langweilig. Ich würde sagen, wir <lacht> gehen ja. nochmal weiter. Und, äh, ja, wir haben jetzt mal die verschiedenen Bildmodi: Kino optimiert, Sport. Das also ist diese Grundeinstellung, die kann man natürlich noch perfektionieren, haben wir eben schon besprochen. Ja, das ist in der Tat ein bisschen langweilig, da hast du recht. bisschen. <lacht> ja, wir müssen ja unseren Kunden was bieten. <lacht> Such du mal was aus, hier. Äh, mach doch einfach mal Tokio 4K. Tokio 4K. Tokio 4K. Okay. Da schon wieder was live, wie das letzte ah, Mal, ja, stimmt, da das wieder, war das so lustig. Das war auch witzig, ja. Tokio Drift, genau, das ist auch immer sehr beliebt. So. Da haben wir es so schon. Ja, ich schreibe das jetzt trotzdem auf. So, <lacht> da haben wir jede Menge HDR. Äh, Genau, das mit der Straße, das ist doch immer ganz gut als Referenz. Schauen wir uns das mal an hier. Gut, man sieht jetzt natürlich, wir haben jetzt hier eine CLR-Leinwand, die holt jetzt schon ordentlich was raus. Ja, aber irgendwie haben wir da einen Stein. Ja. Ne, das man, man muss äh, jetzt nicht nach dem Bildschirm gehen. Also, also nicht nach unserem Kontrollbildschirm, also, okay. sondern äh, ja, der kann das natürlich jetzt. Ich nehme heute nämlich das erste Mal mit HDR auf. So. Und das kann der nicht darstellen. Also. Deshalb müssen wir jetzt hier mal bei dem Projekt bleiben. und äh, Aber was man jetzt hier sieht, dass die CNR dann schon hier einiges rausholt. Ja. Aber äh, das ist natürlich besser, wenn wir jetzt hier weiter verdunkeln würden. Das ist natürlich ganz klar. Genau, hier sehen wir übrigens, wir haben ja auch verschiedene HDR-Bildmodi. er zeigt jetzt an, dass er HDR hat. Mit authentischem Ton, Straßenverkehr. <lacht> aber da war noch ein Antreff Film. Gehen wir mal zurück, wo die Leute da in der Straße laufen. Das ist eigentlich, da war der ja schon. Ja, ja. Nee, das war der nicht. Weil zeige die Straßenbahn. Hier. Doch, doch, doch. Da, hier hier laufen sehr viele Leute. Nee, das, das war nicht. nicht, das war aber der linke. Der, da hat das hatte ich nicht. Schon, ja. Nee, da war noch einer. Guck mal nebenbei. Wir, wir mal zurück. Den. den. Der ist eigentlich schon immer ganz gut, das sieht man, dann, das sieht man ja dann äh, hier ganz schön. Ich sehe jetzt momentan auf der Vollenleistung. Moment, da gehe ich von aus. Yeah. You know. Hier sehen wir auch mal Werbung. In groß. Wenn die Hersteller auch gerne mögen. Auch. Okay. Nee, das darf man nicht machen, weil der hat... Ich muss äh, Sprachcontent mit 60 Hertz, ne? also 60p. Deshalb Sonst fängt das an, zu so zittern. Okay, dann schauen wir mal. Das müsste aber 60p jetzt hier sein. Also das ist Werbung, aber. das ist jetzt perfekt. Ne? Ah ja, tatsächlich. Ah, da kriegt man ja auch mal. So was also man sieht jetzt hier, dass die Helligkeit auch jetzt mit restlichen Bedingungen ja. relativ gut ist, ne? Genau. Also jetzt wenn ich jetzt hier Tagesschau gucke oder sowas, ne? Also wenn ich jetzt einen richtigen Disney-Kinofilm gucke, ne? Ja. Also wenn ich jetzt einen richtigen Disney-Kinofilm mir anschauen will, dann nehme ich natürlich, äh, dann ich, dann kann man verdunkeln, dann bereitet man sich das vor, genau, dann ist es dann das dann mal ein bisschen später am Abend Kraft, ja, das Licht aus ne, und dann äh, steigert sich sofort natürlich auch. Aber die tagsüber die das normale Fernsehmaterial, das ist ja ungefähr so wie hier, das ist problemlos eigentlich, da muss man nicht für abdunkeln. Dafür verhält noch. Ich kann jetzt aber trotzdem mal, das ist ja für mich kein Act, ich werde halt jetzt trotzdem mal abdunkeln und dann können wir noch mal äh, genau. vielleicht äh, genau. nochmal Tokio bei Nacht gucken Richtig, und dann gucken wir uns das nochmal an. So if geht es put the button on So, dann äh, hat natürlich auch der Vivo, der hat ja auch eine Zwischenbildberechnung. Richtig, und hat auch eine gute Zwischenbildberechnung, genau. Die können wir vielleicht auch mal ganz kurz zeigen. So, jetzt sieht man praktisch in Echtzeit, wie der Kontrast immer besser wird. Genau. So, und das, das Ruckeln ist natürlich, das liegt jetzt am Internet und am Vorladen. Aber da, haben wir wieder, da war wieder der, der, der Kameramann, der so also angewackt uh, ist. Jetzt haben wir rechts unten noch eine helle Ecke, das ist hier die das lassen wir jetzt mal die, die, die, Haus, die Tür, die starten auch direkt drauf. Ja. So, ähm, die Zwischenbildberechnung, ja das kann man in dem äh, Bildmenü einstellen. Da gibt es hier die, die äh, Motion. Kann man eigentlich bei dem LG Vivo auch die HDR-Settings irgendwie beeinflussen? Hier haben wir die, die Tromotion. da haben wir äh, Aus, dann ist sie aus, flüssig, dann haben wir einen besonders flüssigen Bewegungsablauf. Klar, da betont er die, die Bewegungsschärfe. Und hier haben wir dann noch ein Eigenregler und das finde ich auch besonders gut, denn manche mögen es nicht, weil es zu flüssig ist. Jeder hat da also seinen eigenen Sweet Spot, gerade ja. bei Spielfilmen damit das noch authentisch mhm. aussieht. und Das funktioniert wirklich sehr gut, das kann man hier sehr schön, schön einstellen. Ja, tatsächlich hat man auch bei HDR, um auf deine Frage einzugehen, verschiedene Bildmodi. Wir sind ja jetzt HDR und wir sehen, wir haben bei HDR auch lebhaft, Standard, Kino. Das heißt, wir haben auch für HDR fünf verschiedene Bildmodi, die wir alle getrennt einstellen können. Getrennt man, einstecken. Könnte man nochmal dieses Straßenzählen machen? von YouTube. Und dann mal hier drin rumspielen, wie sich dann, sagen wir, die Details im Bild verhalten, gerade der Weg. Also du meinst zwar, jetzt das hier. Den Weg, genau. So. Den möchte ich jetzt gerade mal mit verschiedenen Modis ja. ob das man kann das... man jetzt hier machen, wenn man hier mal, das da man, kann man jetzt noch zum Beispiel mal durchsetzen, Das ist lebhaft. Hier sieht man, dass die, die Farben etwas wärmer werden, etwas realistischer. Dann haben wir hier den Kino Home. Man, das sind eben die Details waren eben sind schlagartig, sind die äh, besser geworden. Ja, also so. man hat hier verschiedene Modi und die kann man natürlich auch mal jeden für sich äh, anpassen, wenn man möchte. Ne? Ja. Das ist, ähm, ja. Ja, ja, man sieht auch, dass die Schafe sich ändert. Das, ist, äh, das kann man, aber, wie gesagt, in jedem, in jedem Modus dann nochmal einstellen. Da kann man dann hier ins Untermenü. Und dann kann man hier nochmal Kontrast, Schärfe, Farbtiefe. Also gut, jetzt, jetzt sieht man hier, du hast jetzt eine Einstellung gewählt, jetzt sieht man wirklich jeden Kaugummi auf dem, äh, ja. auf dem Weg. Klar, das ist jetzt der Lebhaftmodus, der ist dafür möglichst scharf, möglichst. Äh, ja. äh, und da sieht man die, die, irgendwie, da fliegt eben gerade ein Beleg weg. <lacht> irgendwie was weiß ich. Der hat irgendwas Teures gekauft und ist schnell abgehauen. <lacht> Ja, perfekt. Ja, macht schon Spaß. Also, das macht schon Spaß. Gucken wir doch mal, ob mein Fleisch noch was live äh, ist. da irgendwie was live momentan? Oder, wird das ein, oder muss man das oben auswählen? Ich weiß live. Live Wir können ja mal Tokio äh, live eingeben. Oder der der live Kamera. Kamera. Ja, wir das jetzt mal. wollte ich nicht. Tokio live, guck mal, da ist sogar schon. Wird sogar schon früh geschlagen. Ja. Yeah. 24.7. Oh, 24.7. Wieder, wieder, wieder 24 live. Da ist das läuft gut. einer 24 Stunden. Kann ich mir eigentlich kaum vorstellen. Aber es gibt ja nichts, was es nicht gibt. Regen! Ach nee, oder? Regen in Tokio. Jetzt Livestream mit Live-Chat. So, was ist denn das? Ist das... Vor allem, wie verdienen die damit Geld? <lacht> Läuft auch unter dem Schirm, hast du gesagt? Ja, ja, ja. <lacht> oh Mann. Godzilla ist auch da, siehst du um. Ja, Godzilla greift an. Ja, Godzilla. Ja, gut, die Qualität ist jetzt natürlich zu Vergessen. Aber ja. ganz interessant, ne? Guck mal, der verfolgt jetzt die beiden. <lacht> oder, oder sie. Laufen auch brav nach Hause. Das da doch aber das haben die ja schon vor Corona oft gemacht. Ja. <lacht> ja. <lacht> Gut, Ecki, wir müssen jetzt langsam ja, schlafen, genau. <lacht> äh, sonst äh, kann man das. das man ja auch noch irgendwann jetzt das Gerät kaufen, <lacht> deshalb. Ah, äh, genau. Man kann sehr viel damit gucken. Es ist ja ein Lasergerät und hat natürlich äh, 20, 30.000 Stunden Lebensdauer wie normaler Fernseher. Das heißt, <lacht> macht nichts, wenn man das tagelang durchguckt. Genau. Und wie gesagt, äh, entschuldigen jetzt mal für die äh, schlechte Bildqualität, die hier zum Teil ist. Die ist natürlich äh, abhängig, äh, was wir hier dem, dem Vivo anbieten. Ne? Wenn wir natürlich jetzt hier äh, in YouTube, müssen wir das nehmen, genau. was wir jetzt gerade kriegen. Richtig. Am besten dort mal unter Info gucken, ob das dann auch äh, 60p oder 50p ist. Und äh, dass das 4k, 8k, was hast du nicht gesehen ist. Ne? Und, und eben nicht jetzt sowas. Ne? Also das ist jetzt einfach nur mal interessant, weil es eben live ist. Gut. Gut, also dann viel Spaß mit dem neuen Vivo. Jo. Danke, tschüss. tschüss.